Ich habe oft über die wahre Liebe nachgedacht. Für mich existierte sie nicht. Bis ich sie da am Schlagzeug sah. Und sie mich. Es begann die schönste Zeit meines Lebens. Aber irgendwann holt der Alltag jeden ein. Irgendwie war es mir dann einfach total egal. Wie wichtig es ist, das Gemeinsame zu pflegen, habe ich leider viel zu spät gemerkt. Eines Tages war es dann soweit. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Jetzt weiß ich, dass es die wahre Liebe gibt. Auch wenn ich meine für immer verloren habe.